Hallo. Heute wird es eine innerliche Andacht. Sie sind heute gefragt, das Bibelwort zum Klingen zu bringen. Und zwar möchte ich heute mit Ihnen für zwei Minuten meditieren. Das haben Sie vielleicht noch nie gemacht. Ich werde erzählen, wie das gehen kann. Falls Ihnen die Sammlung nicht gelingen sollte, geben Sie nicht gleich auf. Auch das Misslingen gehört zum Leben. Haben Sie Geduld. Es kann sein, Sie wollen es später noch einmal versuchen, weil es so ungewohnt oder sogar schön war. Das Video läuft nicht weg. Sie dürfen gerne wiederkommen. Nun wollen wir anfangen. Vertrauen Sie darauf, dass Gott mit Ihnen ist, Sie umfängt, trägt und hält. Wie Meister Eckhart sagt, ich will sitzen und will schweigen und will hören, was Gott in mir redet. Setzen Sie sich bequem hin. Setzen Sie ruhig und aufrecht. Legen Sie die Hände in den Schoß oder lassen Sie die Hände auf den Oberschenkeln ruhen. Die Augen sind nur ein wenig geöffnet oder aber geschlossen. Atmen Sie bewusst und ruhig ein und aus. Der Atem geht ganz von selbst. Der Atem geht so, wie er gehen will. Sie sind entspannt, gesammelt und aufmerksam da. Sprechen Sie nun innerlich, ohne weiter darüber nachzudenken, einen einzigen kurzen Gebetssatz aus Ihrer Tradition. Sie wählen aus. Vielleicht ist das ein Satz aus dem Gottesdienst oder aus der Bibel. Vielleicht ist es auch ein Liedvers oder ein Gebetssatz aus Ihrer Familie sprechen Sie diesen Satz innerlich. Lassen Sie diesen Satz betont langsam in sich wiederholen und erklingen. Während Sie diesen Satz in sich klingen lassen, kann es sein, dass andere Gedanken und Bilder kommen. Das ist normal. Diese Gedanken dürfen weiterziehen. Kehren Sie wieder zu Ihrem inneren Gebetssatz zurück und wiederholen Sie diesen. Diese Worte sind wie ein Anker an dem Sie sich festmachen können. Versuchen Sie ganz ruhig und offen zu sein für das, was geschieht. Geben Sie der Stille Raum und lassen Sie sie immer mehr in sich ausbreiten. Ihr Gebetssatz darf nun zur Ruhe kommen. Er ist noch da, Sie können ihn zu einer anderen Zeit erneut zum Klingen bringen. Kehren Sie in Ihren Körper zurück. Spüren Sie Ihren Atem. Der Atem verbindet Sie mit dem Himmel, er geht durch Ihren ganzen Körper. Spüren Sie die Füße auf dem Boden. Spüren Sie Ihre Beine, den Po, den Oberkörper, die Arme und Hände. Spüren Sie Ihre Schultern, den Hals, der den Atem lenkt, Ihren Kopf. Zuletzt öffnen Sie Ihre Augen und sind ganz wach und auch etwas erfrischt. Sie dürfen sich gern bewegen, die Meditation ist vorbei.